Eine positive Nachricht aus der Welt der Wirtschaft gibt es zu vermelden. Der Graz-Gutschein, der vom City-Management der Holding in Graz herausgegeben wurde, hat im Jahr 2021 ein All-Time-High erlebt. 12,6 Millionen Euro sind umgesetzt worden und damit in die Kassen der 700 Partnerbetriebe Handel Gastronomie in Graz geflossen. Ich danke der Holding Graz und dem City-Management für diese wunderbare Idee. Für den großen Erfolg darf ich ganz herzlich gratulieren und den Grazerinnen und Grazern danke ich für ihren Einkauf. Wir sind seit Anfang an, also seit ca. 2008, Graz Gutschein Partnerbetrieb und ich konnte seither sehr gute Erfahrungen machen mit dem Graz Gutschein. Die Umsatzentwicklung war stetig nach oben, speziell in den letzten Jahren konnten wir eine deutliche Erhöhung des Umsatzes mit dem Graz Gutschein feststellen. Die Idee dahinter ist so gut wie einfach. Eine Gemeinschaft von innerstädtischen Betrieben kombiniert mit Verbindung von Umsätzen in den Grazer Innenstadtbetrieben ist einfach erstrebenswert und in Zeiten von eBay etc. einfach eine wunderbare Alternative, sich innerstädtisch zu platzieren. Die Holding Graz hat im vergangenen Jahr so viele Grazgutscheine verkauft wie noch nie zuvor. Das stärkt insbesondere den Grazer Wirtschaftsstandort. Alleine zu Weihnachten wurden 6 Millionen Euro an Grazgutscheinen unter den Christbaum gelegt. Darauf sind wir sehr, sehr stolz. Damit wir auch in diesem Jahr ein tolles Ergebnis einfahren können, arbeiten wir an der weiteren Digitalisierung der Grazgutscheine und auch hier werden wir euch bald über die Neuigkeiten informieren.